Bienvenidos, Mentes Brillantes. Bienvenidos a un nuevo Video de Alemán en la calle. Hoy día, Deutsch auf dem Spaziergang. Alemán en el paseo. Los geht's. Das ist mein Hund. Sie heißt Miel. Miel ist ein Beagle. Sie hat sehr viel Energie. Wir gehen jeden Tag spazieren heute machen wir einen großen spaziergang heute machen wir einen großen spaziergang heute machen wir einen großen spaziergang auf dem spaziergang laufen wir viele treppen auf dem spaziergang laufen wir viele treppen En el paseo caminamos muchas escaleras. Die trepen. Miel liebt trepen. Miel liebt trepen. Miel ama las escaleras. Miel liebt trepen. Die Bäume haben viele bunte Blätter. Los árboles tienen muchas hojas coloridas. Die Bäume haben viele bunte Blätter. Und es liegt Laub auf dem Boden. Und es liegt Laub auf dem Boden. Hay hojas secas en el piso. Es liegt Laub auf dem Boden. Wir machen einen Spaziergang zur Kapelle. Hacemos un paseo a la capilla. Wir machen einen Spaziergang zur Kapelle. Das ist die Kapelle. Esto es la capilla. Das ist die Kapelle. Wir laufen sehr viele Treppen. Wir laufen sehr viele Treppen. Caminamos muchas escaleras. Wir laufen sehr viele Treppen. Da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Allá está la ciudad. Da ist die Stadt. Und da ist der Fluss. Da ist der Fluss. Allá está el río. Da ist der Fluss. Der Fluss heißt Main. Der Fluss heißt Main. El rio se llama Río Meno. Der Fluss heißt Main. Heute ist es ein bisschen bewölkt. Es ist ein bisschen bewölkt. Heute ist es ein bisschen bewölkt. Jetzt sind wir fast oben, jetzt sind wir fast oben. Ya estamos casi arriba. Das ist die Kapelle. Das ist die Kapelle, esto es la cabilla. Und sie ist auf einem Berg. Sie ist auf einem Berg. Y está en un cerro, en una montaña. Miel ist ein bisschen müde. Miel ist ein bisschen müde. Mir ist ein poco cansada. Und ich auch. Y así también yo. Und ich auch. Sie frisst gerne Gras. Sie frisst gerne Gras. Ay, ya le gusta comer Pasto. Das ist eine Bushaltestelle. Das ist eine Bushaltestelle. Es ist es una parada de bus. In der Bushaltestelle ist eine Bank. In der Bushaltestelle ist eine Bank. En la parada de bus hay un banco para sentarse. Jede Bushaltestelle hat eine Nummer. Jede Bushaltestelle hat eine Nummer. Cada parada de bus tiene un número. Jede Bushaltestelle hat eine Nummer und hier ist der Fahrplan und hier ist der Fahrplan. Iagis el Hier ist der Fahrplan. Miel hat eine sehr gute Nase. Miel hat eine sehr gute Nase. Miel tiene una nariz muy buena. Miel hat eine sehr gute Nase. Sie riecht sehr viel. Sie riecht sehr viel ella huele muchas cosas, riecht sehr viel sie hat, ein Schildchen. sie hat ein Schildchen ella tiene una pequeña señalética esta señalética representa que ella ha pagado sus impuestos en Alemania en las ciudades si uno tiene un perro como una mascota en la casa se deben pagar impuestos y ese costo está diferente por ciudad cada ciudad estipula el, el monto que se debe cancelar por mantener un perro y ese costo básicamente es para cubrir o representa cubrir costos de limpieza por los desechos que, que se acumulan o que se generan al tener perro y es un costo que se debe cancelar una vez en el año Entonces es una perrita que está al al día con el pago de sus impuestos Miel zahlt Steuern Miel zahlt Steuern Miel paga impuestos Miel zahlt Steuern Los impuestos die steuern Hier ist ein großes Feld hier ist ein großes Feld Aquí hay un campo Muy grande, hay un campo grande. Hier ist ein großes Feld. Im Sommer wächst hier Weizen. Im Sommer wächst hier Weizen. Im Verano aquí crece Trigo. Im Sommer wächst hier Weizen. Und da kommt der Bus. Hier, Bus. Und da kommt der Bus. Da kommt der Bus. Dort ist die Autobahn. Dort ist die Autobahn. Allá está la carretera. Dort ist die Autobahn. Die Autos fahren über eine Brücke. Die Autos fahren über eine Brücke. Los autos cruzan por un puente. Die Autos fahren über eine Brücke. con esto llegamos al fin de nuestra sesión de Deutsch auf der Straße, alemán en la calle. Hoy día Deutsch auf dem Spaziergang. Zusammen mit Miel, junto a Miel. Espero que les gustó esta breve sesión de adquirir vocabulario en un contexto más relajado. Y espero vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.